Seit wann bist du in der Schweiz? Seit 13, Jahren. Und du trägst diesen Kopftuch, das ist für dich normal. Ja, ja, ich trage ganz normal. Ja. Weißt du, das kommt von Glauben auch. Das ist nicht einfach. Wie fühlst du dich mit dieser Initiative? Weißt du, so einfach als Mensch, als Frau? Wir finden du Probleme. Hier in der weiß, weil viele die alte Leute akzeptieren nicht Kopftuch und das stört, stört uns im Bus oder im Supermarkt oder in Straße. Manchmal gibt einige Leute äh, falsche Worte sagen. Manchmal äh, gibt es auch eine gute Leute nicht zu sprechen, nur schauen und das äh, wie sagen. Von uns etwas stören. Wir glauben Kopftuch, wir glauben unser Buch, was hat geschrieben und das wir machen wegen, wegen Gott. Das eine Glauben und ich finde das Freiheit, warum diese Leute so stören uns. Brücke, ich trage nicht und ich sage muss nicht, aber Kopftuch. Das ist ganz normal. Guck doch, muss die Leute akzeptieren, was wir glauben.